da ist jetzt niemand mehr im Bus, alle Leute sind von draussen. Da vorne sind Zelte aufgestellt. Es gibt auch Menschen, die in Autos schlafen oder in einem Zelt. Wir sind jetzt in Marasch. Und da ist die Zerstörung auch groß. Also überall, wo man hinschaut, ist einfach alles, alles zerstört. Auch die Häuser, die stehen, sind nicht mehr bewohnbar. Bei gesagt, dass hier da noch sieben Leute sind. Drei Kleinkinder. Und sie suchen sie immer noch. Sie wollen nicht auf also, anfangen mit der äh, bis man sie gefunden hat. Und da sind wirklich alles freiwillig. Jetzt haben wir da mit den Leuten geredet, Es sind freiwillige, die hier Tag und Nacht arbeiten und versuchen, die Menschen zu retten. Es also, ist wirklich schlimm für uns auch. Wir müssen Fragen stellen, wir müssen Leute finden, die uns etwas erklären ja, das ist keine schöne Situation für uns auch zum Fragen stellen überhaupt. Und da hat sicher 150 Zelte, nur Zelte. Und in den meisten Zelten sind etwa 10 Personen drin. Was da fehlt, ist wirklich Medizin. Viele sind krank. Und es gibt keinen Arzt. Uns haben sie schon gefragt wegen Hustensaft, Schmerzmittel. Und wir versuchen jetzt, die Zelte für uns zu nummerieren Leute aufschreiben, Namen aufschreiben, Personen aufschreiben, wie viele Personen drin sind. Es ist aber eine riesige Arbeit. Wir haben jetzt 50 Zelt fertig gemacht. Wir haben etwa zwei Stunden für das gebraucht und jetzt machen wir schnell Pause. So sieht es hier so aus. Und hier vorne ist unser Container, den wir zur Verfügung gekriegt haben. Und dort könnten wir auch also wir haben jetzt ein Lager drin, haben aber auch Stühle und äh, Tisch und könnten dort auch ärztlich viel versorgen. So, das ist unser Container. Der ist riesig, also Platz haben wir genug. Wir brauchen einfach unbedingt Ärzte. Es ist 11 und wir sind im Camp. Weisel und Anna Maria. Und für heute ist die Arbeit fertig. Und jetzt gehen wir langsam schlafen. Gute Nacht. Gute Nacht. Und hier Lebensmittel. Säft, Kekse, Sarma. Instant Nudeln, Leute kommend. Und da ist Josef, der Übersetzer, der sich Freiwillig Molder hat. Und da haben wir den Arzt. Er wartet auf Patient. Hi. Er ist auch freiwillig mit uns. Recording oder someone? Yes. No, no recording. recording. Thank you for your helping. I'm a Dr. Velaiger. Uh, we are helping here the people. Ich möchte nur sagen, dass du hierher gekommen bist. Tschüss. Danke, Doktor. Also wir brauchen unbedingt auch Erz, der uns könnte helfen könnte. Wir haben im Moment nur einen Arzt. Und da ist wirklich alle zwei Sekunden rein. Danke für eure Spenden und danke, dass ihr an uns denkt. Das war das Haus der Familie mit vielen Kind. Es ist zusammengebracht und sie haben sich ich selber befreit. Also es ist nicht immer cool. go helfen und da steht eigentlich nichts mehr. Es ist einfach ein Steinhaufen. Das Leben sind selten. Wir haben Lebensmittel vorbeigebracht, und Jungs aus Deutschland haben Spielzeug dabei und Süßigkeiten. So sieht das Haus aus. Also mir ist gerade gesagt worden, dass das Haus ist zwei war, Sie sind irgendwie da unten gewesen, in dem Loch, hat der Junge erklärt und dann haben sie sich selbst gefressen von hier. Unglaublich. das will wir im kämpfer teilen ins keine da sind jetzt zelt Da sind lebensmittelpaket von der deutsche sind mir noch gekauft nudeln öl ries zucker und noch mehr lebensmittelpaket Schoki, also keks und ähm, wir haben auch ganz viel geliefert und heute kommt noch mal eine Ladung vom Erdschan. Ich weiß nicht wie viel, aber es sind auch Lebensmittelpaket. So, das Lager ist voll. Okay. So, wir, wir sind jetzt in der Dörfer. Also wir fahren umeinander und äh, die Jungs aus Deutschland sind mit, sie haben Zelt mitgenommen, wir haben Lebensmittel. Und das übergeben wir direkt zu den Leuten. Da ist auch eine Familie. Sie brauchen kein Zelt in sich Zeit, aber äh, Lebensmittel. Und dann haben wir halt die Grundnahrungsmittel übergeben. Und das machen wir wirklich täglich und sehr viel. Danke allen Spender, die wirklich spenden, dass wir hier das Geld umsetzen können, direkt einkaufen, direkt zu den Menschen und nicht in irgendwelchen Diese Frau ist der Chef, ich muss sie hören. Ich bin kein Chef.